Bis majestätischer Abfall. Sie legen sich mit den Falschen an. Deutscher Rap ist immer. Besser geht jetzt auch. Ich spürte noch eurem Hals die Gun. Die Pschot für Geist durch den Lauf. Lauf. Besser lauf. Moin meine Freunde, meine Freunde, die Erneuerungsmädels geht es darum, oder reden wir darum, wie Tilt Towers bald aussehen wird und ähm, ich will euch jetzt einmal noch einen kleinen Videoclip ein einsenden von Fortnite so der heißt ja auf ähm, Instagram, könnt ihr gerne ein Follow da lassen. Ich will euch das jetzt genau jetzt einsenden, jetzt zeigen. So wird Tilt bald aussehen, das ist echt krank. Also irgendwann wird das Fotos halt einfach mal gemacht und wurde es einfach mal gesagt und hier kann man halt direkt sehen, Tilt wird halt komplett mit Lava sein, komplett zerstört und nicht mehr das alte Tilt sein und aber ich denke mal, das wird halt ja einfach noch was Neues rauskommen. Nach Tilt wird irgendwas Neues aufgebaut wieder. Da denke ich mal, kein Tilt mehr, sondern irgendwas anderes. Irgendwas anderes wird irgendwie aufgebaut. Wie so ein kleines Dorf wie Salty zum Beispiel kann, kann da aufgebaut werden. Denke ich mal auf jeden Fall. Ich meine, also ich finde es jetzt nicht so nice. Da Tilt eigentlich echt nice war, sage ich mal, auch wenn man so immer Katzen oder so gespielt hat, hat perfekt gepasst. Also ich, ich finde es halt nicht so nice, dass sie das gemacht haben. Aber irgendwann muss es einfach mal sein. Viele haben es schon allgemein gesagt, viele predikten das einfach auch. Und vorne ist so, sind es jetzt solche Leute, die halt auf ihre Abonnenten, auf ihre Zuschauer oder, wie gesagt, ihre Leute, ähm, ihre Fans äh, darauf reagieren und halt irgendwann wurde, wurde es einfach klar, dass Tilde irgendwann mal zerstört. Aber durch das Ranges Update hätte ich nicht gedacht, dass sie da irgendwas machen. Finde ich, passt einfach nicht dazu zu dem Update. Und ihr könnt mir gerne mal äh, in den Kommentaren reinschreiben, wie ihr das neue Update eigentlich findet und was schlecht ist, was ihr gut findet, wie ihr den Modus findet. Und ja, ich finde also, würde ich nur sagen, ähm, meine Meinung oder was halt demnächst passieren wird, wissen nicht ganz genau, wann Tilde zerstört wird. Äh, aber es kann, so wie man, wie man es sehen kann, definitiv zerstört werden. Wangen ähm, haben wir noch nicht gesagt, aber ich denke mal, bis zur neuen Season sollte es auf jeden Fall mal kommen, denke ich mal. Dann kommt da bestimmt irgendwas Neues wieder. Thema wissen wir bis jetzt auch noch nicht alle, aber bestimmt irgendwas mit Lava oder so, denke ich mal, kommt irgendwas halt Neues, sage ich mal, weil wir müssen das Eis, diese, wo, wo die ganzen Eisgipfel und so sind, dann müssen, das müssen die irgendwann auch mal wegmachen, weil das irgendwann absolut langweilig ist da und haben wir keinen kein Winter. <lacht> also ich denke mal, die werden jetzt halt die werden einfach. Irgendwas Neues reinbringen und ich denke mal, irgendwann wird auch die neue Map, also jetzt die jetzige Map, irgendwann mal komplett zerstört und irgendwann gibt es noch eine neue Map. Haben ja auch mal viele gesagt, irgendwann wird es auch passieren, denke ich auf jeden Fall. Wenn toll, wenn das schon mit Tilde passiert, dann passiert es auch mit der neuen Map. So kann ich das auf jeden Fall denken. Wie gesagt, Jungs, wenn, wenn ihr noch irgendwelche Fragen oder so habt, dann schreibt einfach in die Kommentare rein. Ich beantworte alle Fragen und dann würde ich sagen, Jungs, bis zum nächsten Mal und Jungs, haut rein.